Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Ziggy Creek TechCast mit frischem Kaffee, einem frischen Alex, aber ich weiß nicht, ob der frisch ist. Der ist nicht mehr und, frisch, der ist wie alter Fisch. Und einem frischen neuen Format. Und zwar äh, hat Alex quasi einen schriftlichen Interviewpartner mehr oder weniger dabei. Mhm, mh, mh. Und zwar den Developer des PyKVMs. Und witzigerweise, <lacht> habe ich mit dem gleichzeitig Witzigerweise kommt jetzt erstmal ein Intro da rein. Nein. Genau, also Alex, was ist denn jetzt mit dem genau, was da reinkam? Ich muss, ja, wollte ja schon ähm, direkt vor dem Intro loslegen. Äh, also, das, das Ding ist, on the board today. <lacht> äh, ich schreibe gerade mit dem, ne? Sekunde, gib mir alles mit. Ja, alles klar, wir geben dir so viele Sekunden, wie du brauchst, ähm, solange es nicht mehr als 15 Ich schreib gerade mit dem, ich habe den Pi-KWM quasi gerade zusammengeschustert heute und habe dann gefilmt, wie ich ihn zusammengebaut habe und habe ihn jetzt in Betrieb genommen als Gag. Da dachte ich mir, 15 Minuten vom Podcast, was kann schief gehen, setze ich mal zusammen. Ja. Was kann schief gehen? Äh, ich muss ihm gerade mal ein bisschen Honig ums maul schmieren, denn das Ding ist super performant und super cool. Ich habe ihn schon ans Laufen bekommen, aber der liegt ziemlich laut. Und jetzt bin ich in Discord und habe ihn gleich mal angeschrieben. Äh, Wer es nicht weiß, der Kerl kommt aus Russland. Das Paket kam auch aus Russland, russischer Entwickler. Und er ist gerade ein bisschen platt, weil er gerade sein, seine äh, russische Dosis an Anti-Covid-Medizin bekommen hat. Und äh, wer weiß da drüben, ja, dieses äh, dieses Präparat ist ein bisschen aggressiver und der pennt halt dauernd weg und hat sich schon x-mal entschuldigt, weil das halt schon hart aufs Immunsystem und so weiter geht. Ähm. Der Sputnik soll da, glaube ich, ein bisschen kräftiger ja? unterwegs sein, habe ich gehört. Genau. Äh, okay, okay. Ähm. <lacht> Ähm, okay, okay, ja, sehr, sehr geil. Also und da habe ich ihn halt angeschrieben so, hey, pass auf deine Kiste, läuft extra laut, Die läuft extra, extra laut. Und äh, ja, ich, ich, ich zerpflückse mal, was du mir Tolles gebaut hast, geschickt hast und mach noch Tours rein. Und er, what, what, what, what? Äh, warte mal. Und hat mir gesagt, wo ich richtig anstecken muss, den Strom. Und ich so, nee, das habe ich schon alles gemacht. Oh, okay. Ja, für die, für die Dreier-Version, die noch nicht draußen ist, äh, gibt es noch kein Image, kein Boot-Image. Und nicht sowas. Ja, ich habe das alte genommen. Da gibt es leider kein, ähm, da gibt's kein. Fan controller der aktiviert und drin ist er kompiliert mir gerade eben in diesem moment eine neue Betriebssystemversion mit dem Fan controller ähm, macht er mir jetzt on the fly wie wir gerade so mit ihm schreiben das ist doch nice ähm, und äh, Ah, alles klar, alles klar. Und er, er teasert mich gerade ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ich es teasern darf, aber ich teaser gerade aus, weil das ist noch nirgends veröffentlicht. Ähm, er arbeitet gerade quasi äh, äh, äh, äh, äh, Fabrikproduktion, an, an der äh, Batchproduktion von der Version 3. Dass er ja daran aber arbeitet, ist aber im Internet auf dem Blog zu lesen. Ja, ja. Und die wird gerade fertig gemacht. Aber er ist gerade dabei, die Version 4, die auf dem Computermodell 4 basiert, zu bauen und zu entwickeln. Ja, oh, ist doch nice. Wow. Also ähm, nimmt er sich direkt eine Scheibe bei den großen Herstellern ab. Äh, sobald äh, die eine Version rauskommt, ist sie schon wieder fast ja. veraltet, weil die nächste in der Mache ist. Ja, der geht absolut voll also Er hat mir gleich geschickt, äh, wenn die Version 4 fertig ist, schickt er mir gleich eins. Ich habe noch nicht mal ein Video fertig gemacht, aber alter Falter. Ja, das der ist, ist doch fix. super. Der ist, der ist fix, der kann. Naja, und dann habe ich das Ding da und dann kompiliert er mir jetzt quasi eine neue Version des Betriebssystems. Ja. Das ist, wie gesagt, ist doch eine super Aktion, dass das so unser fly mal eben schnell geht. Äh, ja, sofort. Ja, alles klar. Ich meine, ich glaube, der im Podcast darf ich gut schneiden, oder? Ja, sorry, sorry, sorry. Aber das ist halt was, das hat keiner im Moment, ne? Ich bin eben auch ah. im Exklusivkontakt gerade. Ja, ich merke, du bist ähm, gehypt. Ja, voll. Äh, for new us to test. Das ist genauso wie mit dieser Mail von Ubisoft, wo sie geschrieben haben, wenn sie Probleme haben oder so hier quasi, bitte auch WhatsApp hier kontaktieren, wo du einfach keine Antwort kriegst, wo laut WhatsApp die Mail noch nicht mal zugestellt wird, oder das heißt Mail zugestellt. wir ja. <lacht> wollt mal, mal hören, wie, es, wie, wie das Ding sich gerade so anhört? Ich mache das ähm, einfach mal zum Gag, deswegen, ich habe mich so gewundert, ist das so gewollt oder nicht? Ist das so gewollt? ASMR-mäßig, ähm, ich weiß zwar nicht, wie viel da später noch rausgefiltert wird und wie viele Artefakte du dadurch rein musst, aber why not? So, sure, leg ich los. Hört man's? Wenn du halt nicht rauspegelst, dann höre ich es nicht, weil du eine Sprachaktivierung drin hast, hier beim Audio. hier ist meine Sprachaktivierung. Ich denke, man sollte das gut hören. So hört sich dieses Gerät an, so, und ich dachte mir, es könnte ein bisschen laut sein. Du hörst dich gerade absolut komisch an und hörst, aber okay. Ja, in der Aufnahme wird es, denke ich, viel besser Ja, Das Ding hat eine Lautstärke wie ein netzwerk und das natürlich, weil der Lüfter auf 100% läuft. Das ist stockmäßig so eingerichtet. Ich bin gespannt auf das neue Betriebssystem, das er mir gerade fertig macht. Das wird bestimmt spannend werden. Ich habe nämlich jetzt auch noch ein paar Sachen herausgefunden über diesen Toy Pi KVM. Mhm. Also die Version 4 soll noch viel mehr coole Mega-Features haben, als das Ding jetzt schon hat. Und Wer das nicht weiß, das Ding hat ja auch, das kann ja aufnehmen. Ne? Also ich kann ja da dran zum Beispiel einen USB-Stick mit Ventoy anstecken und kann dann alle Geräte, die ich dann über einen externen KVM-Switch, die ich hier anstecke, Kannst du halt einfach den Ventoy Stick quasi virtuell anstecken, ne? Genau, und dann kann ich theoretisch von allen Dingen booten, Isos booten und so weiter, oder ich könnte eine Festplatte anstecken und hätte auf allen Devices quasi diesen Datenträger on the fly zu verfügen. Aber anstatt ja Ventoy auszuwählen, kannst du doch bei dem Ding auch direkt Isos einspielen, die du auswählst. Das ist richtig, aber ich pflege eigentlich nur meine Ventoy Sticks. Wenn dann 128 GB oder so ein Isos drauf sind, habe ich mein komplettes Auswahlding immer da. Also es ist ja relativ wurscht, ne? Relativ. Ob ich jetzt die Isos drauf lege oder. Ich habe das halt immer der Einfachheit halber nicht extra Zeug für jeden einzelnen Sondercase, sondern eine Sache, die überall funktioniert. Da 128 GB an ISOs finde ich auch irgendwie übertrieben. <lacht> nicht unbedingt. Äh, wieso? Nochmal 10 Millionen Versionen von Windows oder was? Ah, uh, I would like to. Uh, pass auf, pass auf, uh, Where can he watch the Livestream Recording? Jetzt fragt er gerade, wo er sich das angucken kann, ne? Ja. Ähm, äh, dann tue ich ihm noch mal einen Link machen auf den Livestream, den ich natürlich der ist ja nicht gelistet, soweit ich nur weiß richtig. Welche, der, der letzte Livestream oder so von letzter Woche, der ist Members Only. Ah, ja. ja, der ist Members Only, das ist schade. Der ist noch nicht auf einen anderen Dings hochgeladen. Nein, so schnell bin ich da nun auch nicht. Besonders, weil ich habe die Aufnahme von der ja noch nicht hier. Für ihn gebe ich ihm mal einen privaten Link raus, das müsste ja gehen. Ne? Weiß nicht, ob du das irgendwie einstellen kannst. Nee, aber ich kann ihn auch nicht gelistet rübertragen und die Members Only bekommen den immer noch, weil die ja nur den Link brauchen. Das ist das Schöne. Aber wenn er auf nicht gelistet ist, dann wird er halt bei denen aus dem Interface verschwinden. Das ist das Doofe. Nee, wird er nicht. Der würde ja immer noch in den Nachrichten drin bleiben. Und er ist einmal in der Playlist schon vorhanden, deshalb kann ich das für ihn mal so machen. Ja gut. Ich, äh, ich hoffe einfach mal, ist, dass das ist funktioniert. Für den ja, das ja. klappen für den Developer. Ähm, für den hätte ich ansonsten den Stream auch schon mal eben kurz gereuploadet, Ansonsten aber okay. Ja, das, das machen wir schon mal. Ich, ich werde ja auch davon Ausschnitte schneiden für ihn, denke ich mal. Weißt du, wann ich das, wann ich darüber gekrotzt habe, nochmal? Äh, nein. Ihr seht, ihr seht, ihr hört jetzt uns mal quasi, wie wir live arbeiten, arbeiten. Wie wir live arbeiten, ähm, arbeiten und man hört es auch an dem klick klicke, klicke, Klik von Alex. Ey, ich die, die, so richtig, die Leute mögen dieses ASMR doch, ja. Ne, ne? Also, äh, ich hoffe natürlich, ich weiß gar nicht, wie es im letzten Podcast war, Hat durch die Audioqualität gefallen. Ich habe den ja audio ein wegen bearbeitet gehabt. Das weiß ich noch nicht, weil ich habe das Audio noch nicht hier. Auf meinem Netzwerkspeicher, als ich da das mhm. Ganze war. Also ich bin jetzt ja gerade erst dabei, die ganzen Platten gerade zu clearen und so weiter, die ich jetzt ja neu habe. Der Pre-Clear Pre läuft gerade momentan. Mhm. Ansonsten neben dem Ganzen sind auf meinem Netzwerkspeicher exakt 200 GB Speicher Das meiste davon ist auf dem Cache, also da kommt gerade nicht so viel mit Züng durch. Mhm. Ich habe doch gesagt, ich laufe auf dem Limit. <lacht> Ah, live, live arbeiten, Doch, erstmal ja, ein bisschen Kaffee. Ja, natürlich hat sich der Developer gefreut, dass ich ihm gleich schon gesagt habe, pass auf, wir haben es im Livestream äh, erwähnt und da hat er sich schon mal sehr gefreut und jetzt wollte er halt mal schauen, wie die Zuschauerreaktionen waren, also eure Reaktionen da draußen, Zuhörerreaktionen, ne? ähm, wie die darauf reagiert haben und ob die Sache sie interessiert hat und so weiter und wie wir das denn präsentiert haben. Das ist natürlich gut für weiterführende Kooperation und Ausbau, denn ich möchte ja auch für alle da draußen noch mehr von dem Staff kriegen, dass ich ihn vorstellen kann. Ja gut, ich meine, in und dem Sinne hättest du mir jetzt vielleicht mal schreiben sollen. Wir haben es jetzt nicht direkt im Livestream vorgestellt und so als alle möglichen Features. Hab ich schon. Aber, ich, hab, ja. ich hab gesagt, ich habe ja geteasert. Ich hab gesagt, ich habe nur geteasert, ne? Genau. Und ich und habe hab hab ein bisschen so bei den Fakten hin und her korrigiert und äh, wollte die letzte Korrektur nicht nochmal durchbringen. Äh, du hattest dich übrigens vertan. Es stand sogar mhm. im Blog drin, den ich dir geschickt hatte. Das Ding soll äh, 130 Abwärtskosten ungefähr, 130 Tacken, beziehungsweise Dollar. Ja. Deswegen, das ist noch ein bisschen anders gewesen, als die 50 bis 60 Euro, die du angeteasert hattest im Stream. Mhm. Naja. In the heat. Was mich irgendwie mal interessieren würde, oder so, ob das eigentlich funktioniert, dass ich einen Pi Zero und so weiter hier in diesem Modus lasse, dass der hier sich als Device anmeldet und so weiter und dann trotzdem so einen Capture Stick einfach benutze, so ein HDMI zu USB-Ding. Kannst USB -Ding. du? Ja, nee, das Den kannst du ja zusätzlich. Benöt ja, aber das benötigt doch denselben USB-Port. Nein, nicht unbedingt. Wie soll ich denn Bin dann ich sonst anschließen? Ähm, Der Pi Zero hat einen ist, USB. Ja, mit dem Hub. Hubs können aber den Mode nicht, dass du das von dem Sachen emulierst. Du meinst den OTG-Mode da, diesen. Naja, nicht den OTG-Mode, sondern den, wie heißt das hier nochmal, Drive-Mode oder ja, was immer genau, ja, genau, dass das halt diesen Client für ist. Es, ich glaube, es gibt da welche, die das können. Oh Gott. Das ist aber halt auch nicht günstig, ne? Ich glaube, dann kann ich mir besser einfach den dicken Pi dafür nochmal in einer Version sonst kaufen. Aber ich will es halt nicht mit Zusatzhardware machen, sondern ich wäre jetzt am liebsten direkt egal. Ja, verständlich, verständlich. Also ihr seht, wir sind hier ein bisschen am Basteln und, ähm, und ich quatsche natürlich auch mit dem extrem viel. Das ist auch wichtig, das ist auch wichtig, denn ähm, diese Pi-Dinger sind halt super. Klar, es ist natürlich jetzt ein bisschen teurer, als ich es ja. gedacht habe. Im Endeffekt auf der Homepage steht halt 30 bis 100 Dollar. 100. Und das ja, es kommt halt drauf an, weil äh, das sind die ersteren Versionen, die halt 30 Dollar sind. Da musst du nämlich für ziemlich genau 30 dieses HDMI zu CSI-Interface kaufen. Würde mich auch mal interessieren, ja. sonst, wenn dazu so eine Open-Source-Variante kommt oder so, wenn das ich so, denke, na, geht einem, ja, aber eine, die du wirklich irgendwie mehr oder weniger selbst fabrizieren kannst. Würde mich da interessieren. Äh, theoretisch kannst du das schon machen. Dein kannst du selber bauen, Das ist ja irgendwie auf GitHub. Ja, aber ich will ja nicht, dass man das... das, das nein, nein, Alex. Stopp, nicht so, du ich, will nicht, ich will nicht das Betriebssystem oder die Software, ich will das Board selber als Layout etc. Irgendwo mir ordern können in einem Balk und die Chips einfach und mir die halt für ein Billo selber löten, anstatt dass ich dafür äh, 30 Dollar pro Stink ausgebe. Du? Das ist kein Ding, das kannst du, denn er schickt mir die Schematics von dem Board, sobald sie fertig sind, hat die vom Dreier bloß noch nicht fertig. Er schickt mir dann die komplette Documentation und die Schimata seiner Boards und Adapter und jedes Pin, Pin out und so weiter, das kriege ich alles ja, gut. Das ist auf jeden Fall nice, aber äh, ja, ich will jetzt nicht das ganze raufkopieren, quasi. Und das wird wahrscheinlich sogar teurer, sonst in der Produktion, wenn ich das nochmal neu prototypen muss. Die, was ich gerade das sind diese mhm. HDMI zu CSI-Karten, die du normalerweise beim Chinesen für 30 Dollar ungefähr kaufen musst, mhm. wenn man die Dinger billiger produziert kriegt. Generell einfach. Das würde mich halt absolut interessieren, weil die Dinger werden bestimmt immer noch im China-Shop mit gut Aufpreis verkauft. Ja, freilich auf jeden weil Weil das ist immer noch so ein Ding, das hast du nicht so häufig und die sind niemals im Leben 30 Dollar teuer beim Chinesen, wenn du den in der Produktion hast. Das weigere ich mich einfach anzunehmen. Ja, natürlich sind die teilweise günstiger, das ist ja logisch, ne? Ähm, es ist Property und so weiter. Es kommt immer darauf an, ähm wie viel ist dann Entwicklung wert, ne? Wie viel ist äh, sowas wert? Und ich meine, äh, der junge Mann hier, der leistet extrem gute Arbeit mit seinem Team, ja. finde ich. Vor allem, weil ich habe ja das Board selber in der Hand gehabt, ne? Also auch die Dicke, die Multilayer, die haben sich gute Produzenten rausgesucht, der ist voll dahinter. Ja, das Board sieht von der Qualität ja auch super aus. Nee, aber ich meine jetzt gerade ja gar nicht mal so die Boards, die der selber gemacht hat, sondern wie gesagt, die Boards, auf die der zurückgegriffen hat für die ersteren Versionen, als du wirklich nur so ein Camera-Serial-Interface benutzt hast von Pi. So, Version 1.02.0 oder so war das, glaube ich, da vom PyKVM dann, wo das so war, wo du noch keinen so einen Custom-Head und so weiter drauf hattest. Und gerade in dem Sinne ist das aber mit dem Compute-Module ja interessanter, weil da hast du ja doch nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten mit dem ganzen PC sogar dabei. Mhm. Absolut richtig. Ähm, jetzt ärgert sich der Entwickler gerade, dass er äh, kein Deutsch kann. Und ich muss mich erstmal entschuldigen, Ja, äh, weil wir wollten ja schon, und das ist ein Feature, das wollte ich euch auch mal ausfragen, euch da draußen, auch ihr Podcast-Hörer. Ähm Also Feedback haben wir doch bestimmt ganz viel bekommen nach unserer letzten Episode. Ich die Leute können sich, wenn sie sich an die E-Mail-Adresse erinnern, ja nochmal Feedback ja. schreiben. <lacht> äh, nee, ich meine was anderes mit dem Feedback. Und zwar äh, geht es darum, dass bald das neue Feature für Adobe Premiere aus Rollen, Rollen haben tun wird für Auto Translation. Und manchmal treffen wir natürlich auf äh, Zuschauer und mögliche theoretische Fans. Ich bin schon auf Leute gestoßen aus Japan und Italien, teilweise aus Amerika, die dann echt traurig sind, dass unsere Videos für sie nicht verständlich sind, weil sie eben dieser äh, heidnischen Sprache nicht mächtig sind. Ja, vielleicht sollten wir irgendwie überlegen, dass man zu manchem Content eine englische Synchro baut oder so. Aber du hast meine Transition tatsächlich einfach eiskalt absaufen lassen. Ja, voll gut, ne? Ja, voll gut. Wo können die Leute uns denn jetzt Feedback da lassen? Na, ja, Moritz at nein, et Feedback at War doch eigentlich Podcast at Feedback at the gibt's doch gar nicht. <lacht> ich sehe schon, ich arbeite mit Profis zusammen. <lacht> naja, nee, aber das äh, ist bestimmt ein bisschen Planung, die man mal machen könnte. Aber ich würde nicht unbedingt nur mit Subtitles arbeiten, könnte man aber vielleicht auch mal überlegen, ob wir da irgendwann mal was ein bisschen hinzufügen können, dann auch noch. Wer weiß. Muss man mal ausprobieren, ja. was man dann wo mal irgendwie sich lohnt. Ja. Wir sind da ja sowieso auch noch in der Erfindungsphase und am Rumstrukturieren und wo wir denn da was eigentlich jetzt wohin schieben und so. Das ist so, das ist so. Alles ist immer am Weiterentwickeln, Basteln und Modellisieren. Ist ist, ich finde das immer schön. Ich denke, da müssen wir uns auch gar nicht entschuldigen. Ich denke, wir müssen auch gar nicht entschuldigen, wenn wir hier live im Podcast irgendwas klar machen oder direkt mit Entwicklern in Kontakt ist. Das ist ja für die Zuhörer meiner Meinung nach auch so mehr wird so ein Live-Feeling, ne? Yes. Wobei ich glaube, ich sehe dich in Zukunft ansonsten irgendwann auch Köpfe, wenn du im Podcast anfängst rumzuspielen mit irgendwelchen klickerigen Sachen. Das würde mir nie passieren. Ja, sagte er und klickte währenddessen zweimal mit seiner Maus. <lacht> es klingt so, als wäre dieses Moped, das hier vorbeigefahren ist, ein Sample von mir. Ist eine gute Idee, oder? Mhm. Ja. Einfach so, sobald es wärmer wird, fahren diese Nähmaschinchen gerne mal ein bisschen mehr hier in der Gegend rum. Absolut. Bei öfter bestimmt auch. So, auf der Suche nach ein bisschen Internet und so. <lacht> Was hältst du eigentlich von diesen komischen 5G-Gegnern, die in England Mobilfunkmasten abbrennen? Ja... Ne, es ist bei Ihnen ja nicht nur 5G-Masten. Wir haben ja in Deutschland auch solche Schwurbler, ne, die glauben, die WLAN-Strahlen und fi 6 wird jetzt dazu benutzt, die Gehirne der Menschen zu steuern. Ne? Ja, aber ich meine, was würde wohl passieren, wenn man bei euch irgendwo in der Stadt anfangen würde, Mobilfunkmasten anzuzünden? Das wäre doch ungefähr so auf einem sozialen Level, so als würdest du in einem Dritten Weltland in den Brunnen, Schei. Schei, Schei, äh, Schei, was? Ja. Welche Brunnen? Da ist doch so kein Wasser mehr. Das ging doch alles an Bio Das ging doch Und alles Nestle. an Nestle. Nestlé. Ja. Nestlé ja, Nestle Nestle braucht mehr... doch das Wasser, um seine schoko zu machen. Ja. ja, die können das Abwasser dann haben. Mm. Das, das, so ist das doch mit dem Internet manchmal <lacht> in Deutschland. Kleiner Funfact am Rande für alle, die es interessieren könnte Ich war heute bei Carsten, hat mir sein Haus ein bisschen angeschaut, sein neues. Mhm. Riesenscheune. Uhu. Die Scheune hat, glaube ich, glaub ich ein 200 Quadratmeter auf drei Stockwerken, so in der Art. Wirklich so in der Art, ohne Witz. Baust du äh, da jetzt dann äh, ein Studio rein? Äh, ich glaube, erstmal wird der kasten <lacht> über zwei Jahre mit der Renovierung des Haupthauses beschäftigt sein. Er hat übrigens auf dem Grundstück einen echten Brunnen, mit einer Brunnenpumpe. Uhu, wenigstens äh, ein bisschen Unabhängigkeit. Dann <lacht> kann die Telekom ihm zumindest nicht so schnell das Wasser abgraben. Alex, in your channel, timed out. Nee, nee, nee, wir haben uns gerade einen Spaß gemacht, weil er gemeint hat, hey, pass auf, scheiße, dass er kein Deutsch gelernt hat. Und ich so, ja, pff, ich habe es auch schon bereut, dass ich nicht als dritte Sprache oder so mal Russisch genommen habe. Hat, habe ich schon ein paar Mal im Leben bereut. Und er so, ja, habe ich wenig verpasst. Und dann habe ich gemeint, na gut, ich habe Latein genommen. Äh, ich glaube, Russisch wäre jetzt trotzdem ein bisschen besser gewesen als Latein. Ich hatte aber, die Wahl zwischen alle Französisch und Latein, also äh, mit beiden Sprachen kann ich eigentlich hm. nicht so viel anfangen. Ich wollte gerade, siehst du meine Überleitung, Röni, ich bin schön. Ja, das muss grad, ich doch auch mal. Sagen, genau deswegen, nie causa, ihr da draußen, nie effiziene causa, nichts geschieht ohne Grund. Ja, es, es gibt auch manche Bücher, die man dann halt mal äh, nicht im Original lesen kann. Muss man halt doch mal auf eine Übersetzung zurückgreifen. Wobei ich es erstaunlich finde, wie viele Leute tatsächlich, gerade beim Amateurfunk, wie äh, ich mhm. hier beim Wettbewerb mal eben einfach so ein paar Russen oder so noch dazwischen hab, Und das ist dann... Das hörst du ja sofort. Und wie viele davon dann plötzlich dann auch ein bisschen so ein paar Brocken Deutsch wenigstens, dann dich mit ansprechen. Mhm. So... Jetzt wird es interessant. Es könnte sein, dass ich meinen 4-Port KVM-Switch-Dingsbumsner äh, gar nicht ja. nutzen kann, weil es ein anderes Protokoll über Seriell verwendet, äh, wie es in der Firmware des Pi äh, KVM drin ist. Jetzt ist das natürlich interessant, denn normalerweise. Normalerweise? Ähm, normalerweise nutzt man den ISCO. Bitte sprechen Sie in vollständigen Sätzen. Ähm, normalerweise ist das Ding optimiert auf das Protokoll, das der ESCO-EDC nutzt. Ähm, aber der ist ausverkauft. Nice. Ähm, ja, die sind alle, er meint, die sind alle so einzigartig wie Schneeflocken und ziemlich buggy, wenn man die managt. Deswegen muss man es ausprobieren. Und mein, den normalerweise, den man dafür nimmt, den kriegst du nicht ran, weil er ausverkauft ist, 50 Euro. Und da werde ich wahrscheinlich selber ein bisschen Wut betreiben müssen und schreiben. Bin ich schon sehr gespannt. Ach, das wirst du doch bestimmt hinkriegen. Oh Gott, das wird geil. Wieder mal was völlig Neues lernen. Wieder mal ein bisschen sich beschäftigen mit Zeugs. So. Die Recycle bin. Mal, noch mal gucken, was ich hier sonst noch löschen kann. So, jetzt ist wieder ein ganzer Gigabyte frei, das sollte erst recht Dicke für den Podcast reichen zum Fertigaufnehmen. Nein, ah, das freut mich. Cool. Ja, okay, das war das soweit. Ähm, ich bin mal gespannt ob Carstens Brunnenwasser. Hm, das muss bestimmt delikat sein. Mhm. Das ihn, <lacht> würde mich sowieso interessieren. Wahrscheinlich auch aus Kalkulationsgründen, wie bei euch in der Gegend das Leitungswasser ist. Das Leitungswasser ist. in Kölnbach ist großartig. Du hast eine Bierstadt. Eine, eine weltweite Bierstadt, ja. da muss das Leitungswasser gut sein für die Produktion. Ja, nicht unbedingt. Ich meine, das Leitungswasser kann ja auch irgendwo in der Stadt, irgendwo oder von außerhalb aus einem Brunnen importiert ja, werden. Ja, nee, nee, das kommt aus lokalen Quellen. Wir haben ja die Quellen direkt in der Stadt. Das ist interessant. Da, da wird nämlich auch meine Frau wird natürlich mikrobielle äh, Grundwassertests äh, beim Cast machen. Die ist ja in der Provision ja, zufälligerweise. Und wird dann gleich mal quasi austesten, wie gut ist denn das Trinkwasser bei ihm. Bei uns in der Stadt ist es, ist es awesome. <lacht> Nicht immer, also 90% der Zeit. Am schlimmsten ist es in der Re äh, Regenzeit, hey, hey, wenn man wirklich äh, äh, schüttet wie, wie, wie, wie, wie Eimer. Weil dann kriegen wir das Wasser zusätzlich von der Talsperre, dass die ein bisschen leer laufen sollte. Und dann. Ich ja, ist nicht ganz so geil, aber sonst ist es nochmal. Ich finde Wasser von Talsperren absolut widerwärtig an sich nicht nur, dass das auch gerne mal so Badeseen sind, wo irgendwelche Leute reinpissen oder so. Das ist auch noch egal, was ansonsten irgendwo äh, reinflubbert, ist ungefiltert direkt da am rumtreiben. Bleh. Yes, yes, yes. Ah, oh, ja, der Kerl ist so toll. Also gleich mal an euch, der ist so toll. Wisst ihr wieso? Ah, oh, oh, oh, ich, ich, ich muss, muss, das, muss das live wiedergeben. Ähm, ich habe ihm gerade mein Dilemma geschildert. Mit dem Tendak 4X1-Switch, der kann 4K60... Also 4K60 für ein HDMI 2.0, Switch mit HDCP 2.2 ist schon sehr im ne? ähm, Banner. Und der Switch kann eigentlich äh, über einen Control-Port, der Micro-USB äh, äh, unterstützt, gesteuert werden mit einem vier knöpfe ding Und er schreibt gerade, ja, vielleicht, äh, wenn das Ding interessant ist, dann äh, schreibt er dafür extra ein Plugin wie für den Iskus switch das man implementieren kann. Wow, oh, das wäre mega. Ja, ist doch bestimmt nice betretenes Schweigen im Podcast. Ansonsten soll ich dir mal eine Wasserprobe von hier von irgendeinem Brunnen suchen und schicken. Ja, <lacht> Kannst du mal ja. gucken, was da so was Jungs und Mädels da draußen, das ist nicht nur hier der, der, der Podcast gerade eben. Das ist bei mir immer so, wenn man mit mir in einen Sprachchat oder in irgendeiner Form der Kommunikation tritt. Ich mache leider 100 Sachen gleichzeitig, weil ich zu wenig Zeit habe. Ich habe nie Zeit. Einfach zu viel, Ich nehme mir zu viel vor. Ich weiß, ich nehme mir zu viel vor, aber wenn ich das nicht machen würde, dann würde ja nichts passieren. Es ist einfach so, man kann im Leben dann halt alles haben und wenn du halt viele Sachen willst, dann musst du überall spakatieren. Obwohl ich ja eigentlich keine so gute Form Trotzdem habe. Trotzdem, stell doch bitte die Prozesspriorität vom Taskmanager in deinem Hirn ein bisschen vom Podcast sprechen höher, weil das Natürlich. ist nämlich wirklich awkward, wenn ich dann ständig sekundenlange Stille rausschnippeln. Mein Hirn prozessiert, das tut mir sehr leid. <lacht> Wobei es eine gute Schnittübung für dich auf der anderen Seite <lacht> auch irgendwo, ne? <lacht> Es ist keine Schnittübung, es ist awkward, wenn du im Podcast schneiden musst. Podcasts sind ein ungeschnittenes Medium üblicherweise. Ja, aber so, so, so kurze Denkpausen von ein, zwei Sekunden kann man ja mal entfernen. Ja, ja, aber wenn die Denkpausen zu Redepausen von fünf bis zehn Sekunden werden, dann wird es auch Was mache ich? Besonders weil. Besonders, weil dann in der Eloquenz dann irgendwann die Betonung anders beginnt im neuen Satz und das dann absolut awkward klingt, wenn dann das plötzlich ja, rausgekattet ja wurde. Gut, ist ja gut, ist ja gut, ich hab's, hab's, ja, ne? Ja, ja, ja. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte, so jetzt hast du es geschafft. Bam. Pommes Schranke. Was? Pommes? Pommes Schranke. Weiß ich nicht mehr. Was hältst Von du Von der Pommes-Schranke, die aus Pommes gebaut ist? Nein, Pommes-Schranke. Was? Was? Ja, Pommes rot-weiß. Äh, nein. Mit Mayo und Ketchup. Äh. Jetzt habe ich es geschafft, Alex zu abstürzen oh. zu lassen. <lacht> Buffer-Overflow. Ähm. Ich hasse Pommes, wo weiß, ich hasse Mayo. Für immer, ich, <lacht> Mayo darf auf nichts drauf, auf kein Lebensmittel, das es gibt. Was? Das ist Prügel. Was, was, was, was, was, alter Schwede, nee, das kannst du doch nicht sagen. Mayo, doch, Mayo gehört verboten. Ja, Mayo gehört der, der auf die, Fritten? Ist gesetzlich verboten. einfach. Gesetzlich. Gehört in den Kartoffelsalat? Nein. Doch. Nein, da gehört Öl rein. Eh. Ja. Ja, ja, das ist Pfuibe, Pfuibe, weißt du, Ketchup kann auf alles, Ketchup kann auf Schnitzel, weißt auf du, Pizza, das? auf Nudeln, du kannst Ketchup verwenden für kalte Lebensmittel, für warme Lebensmittel, du kannst es aufs Brot schmieren, du kannst Ketchup für alles nehmen, Ketchup ist der Shit, aber Mayo weißt ist du? very useless und wenn es irgendwo auf mein Brötchen kommt, weißt dann wird du, der Bäcker von mir geschlachtet. Öl darf in meinen Kartoffelsalat, wenn es Bestandteil der Mayo ist, ansonsten, mm. yeah. Öliger, Kartoffeln. ich will doch keine Kartoffeln mit Öl essen, dann esse ich Bratkartoffeln, wenn ich Kartoffeln mit Fett haben will. Ja, normalerweise kommt da kommt da dann, was, wie nennt man das nochmal, ne, ne, doch Essig und Öl kommen dann rein. Ist diese komische, nicht-deutsche Rezeptur. Genau, die, die ist viel, viel besser. Ey, ohne ja, wirklich. Ehrlich gesagt, nicht so appetiterregend, aber. Ja. Appetiterregend? Ja. <lacht> <lacht> Außerdem, ja, Mayo ist Bestandteil der besten Burgersoße, die du machen kannst. B B was? Welche denn? Burgersoße, doch. Egal, welche. Du machst Burgersoße aus Ketchup und Mayo de facto. Ja. Und an sich, äh, wenn du einfach eine geile Mayonnaise nimmst und einfach diesen curry gewürz ketchup von Nila dazu mischt, erhältst du eine wirklich, wirklich geile Burgersoße. Oh, oh, oh. So absolut ohne Mühe. Das heißt, wir werden noch ein paar Mal aneinander geraten, mein Freund. Ein bisschen Sriracha noch dazwischen, damit ein bisschen Schärfe drin ist und dann hast du es schon. Okay. Mm, nein. Ja, sofern, sofern du mir kein Öl ins Brötchen kippst, werden wir nicht aneinander geraten. Ey, Öl aus Brötchen ist lecker, du nimmst Olivenöl und tust die Brötchen in den Ofen und überbäckst ein ganz kleines bisschen mit den richtigen Gewürzen. Das ist doch super geil. Nennen würde ich aber kein Olivenöl, da würde ich Kräuterbutter nehmen. Nein, weil, wenn du einen mediterranen Touch haben willst, ist natives Olivenöl da besser. Nee. Hm. Natives Olivenöl, nicht mal das native Olivenöl extra nimmt da. Ja, yeah. Kaltfressung. <lacht> Übrigens, äh, heute habe ich meine Frau <lacht> absolut in, ins Ausgeschossen. Weil die hat sich sehr lange schon meine Macaroni ja. gewünscht, ne? Ja. Und hier kommen The Geek Freaks Kochtipps. Wenn ihr eine riesige Portion von Nudeln machen wollt, wo keiner einen Teller auch nur ansatzweise schaffen kann, dann ist hier mein Rezept-Tipp für euch. 500 Gramm Macaroni, check. Ungefähr 120 Gramm Butter, check. Dazu ungefähr 80 Gramm Mehl, check. Dann braucht ihr noch ein paar Gewürze, je nachdem wie ihr es würzen wollt. 200 Gramm Emmentaler, 200 Gramm Mozzarella und 200 Gramm Cheddar. Und dazu 400 Milliliter Milch. Und 400 Milliliter Sahne. Bechamel anrühren mit Butter. Das Zeug zusammenkippen, verrühren, super. Und dann am Ende einfach noch ein bisschen ich es schon. Paniermehl in Butter anbraten und oben drüber. Ich sehe es schon, wir machen in Zukunft auch noch irgendwann Kochstreams. Ey, Du, ich bin jetzt also von dem, was ich so gehört habe. Ne? Ich mag ja. vielleicht Sozialskills nicht so haben und nicht eben zuhören können. Und vielleicht bin ich ein bisschen fusselig und mache manchmal ganz viel dummes Blödsinnzeug. Aber ich kann kochen. Aus, aus irgendeinem ja. wahnsinnigen Grund, den ich nicht verstehe, scheine ich anscheinend ein begnadeter Koch zu sein. Das bringt... Also ich habe es auch noch nicht geschafft, irgendwas zu produzieren, das man absolut nicht essen konnte. Das ist sehr geil, sehr geil. Also meine Frau sagt dann immer, ich muss, ich muss ja sowieso meistens kochen, aber ich bin, bin nicht sehr dediziert, ich muss <lacht> immer kochen. kochen. Ähm, je mehr okay. ich koche, desto also weniger ich besiegt. ich würde es ansonsten sagen. Ich würde es ansonsten sagen, das Einzige, was ich bisher von deinen Kochkünsten gesehen hatte, war, ähm, du hast alles in einen Lüfter geworfen. <lacht> du hast Pizza bestellt. Du hast uns zum Dönermann den Weg gezeigt. Ja, ja, ja das, war, das war alles. Also, also wenn ihr <lacht> mal vorbeikommt, ich habe ja auch ein unschlagbar geiles Rezept für ähm, Tortellini. Das ist aber sehr witzig, denn ähm, ich habe mich daran orientiert, weil es bei uns in der Stadt keinen richtig guten Nudel-Italiener mehr gibt. Das ist jetzt vorbei, wir haben aufgehört. Ja. Ähm, habe ich mir zum Ziel gemacht, den Geschmack so nah wie möglich zu recreaten. Und ich habe ihn quasi, also den Geschmack von dem letzten guten Italiener in der Stadt, dass ich den halbwegs hinbekomme. Und ich habe ihn geschlagen und mache jetzt bessere Nudeln. Das wirst du aber so beim Italiener nicht kriegen, weil ich anstatt zum Beispiel Parmesan Grana Padano nehme. Und das ist einfach den Italienern zu teuer, die werden das sicher nicht tun. Schmeckt aber um einiges besser. <lacht> Ja, gut, ich meine, äh, ich mache hier auch lokal die beste Currysoße. es ist. Äh, kochen ist ein schönes Feld, also kochen. Ko Wobei, ich habe keine Currysoße mehr gemacht, seitdem ich entdeckt habe, dass du einfach eine ziemlich gute Currysoße beim Aldi kriegen mm. kannst. Einfach hier diese Currywurstsoße von hier, wie hieß diese Marke hier? Weiß ich nicht. Von Aldi, da diese Eigen, äh, Delicato, Delicato genau. Gut, ja. ja, die kommen ganz aus dem Genau, und. und, und, und und dafür, was die kostet, kannst du keine Currysoße, die in der Qualität ist, selber machen. Ja, Currysoße habe ich noch nicht probiert, aber guter Tipp, danke. Die, die kannst du echt mal probieren. Die hat sogar ein bisschen so ein, die, die ist sogar ein bisschen so ein Ansatz von scharf. Hm. Also nicht so, eine, nicht so also nur so ultra lafi, nicht nur so ultra Tomatensoße, sondern die hat Gewürze. Hm, also es wird zwar nicht das, also jetzt nicht das, was ich wirklich als scharf scharf bezeichnen würde, sondern das also als ja, oh, oh da fällt mir das ein, die einzige, also. Sagen wir 0815 Danke für den Tipp. Also nochmal ein Tipp von mir. Wenn ihr selber Pizza macht, ne? egal welche, ob ihr jetzt Fladen einfach nehmt und die belegt oder ob ihr den Teig selber macht oder den Teig kauft, die Tomatensoße ist immer scheiße in solchen Verpackungen oder die dabei ist. Wenn ihr eine Tomatensoße wollt, die ihr nicht viel modden müsst oder selber machen müsst, die genießbar auf einer Pizza ist, es ist die einzige, die gut ist, die Knorr-Kräuter-Tomatensauce. Denn die passt aus irgendeinem Grund und schmeckt genauso wie eine richtige italienische Tomatensoße sein sollte, ist dafür nicht mal gedacht oder ausgezeichnet. Gibt in so ganz kleinen Tetraparks Knorrkräuter Tomatensoße, die schmeckt wenigstens wie eine Soße, wie sie auf eine Pizza gehören soll. Alle anderen sind immer Bullshit. Also die habe ich noch nie probiert. Also ich habe meistens immer so was auf Basis von passierten Tomaten und so oder Tomatenstückchen aus der Dose und so genommen mhm. und dann daraus was gezaubert. Äh, ansonsten, wenn ihr euch jetzt halt denkt, warum Nörden die jetzt hier überkochen, ich kann doch gar nicht kochen, ich kann das nicht nachkochen, hier ist für euch dann ein super einfaches Rezept für Dosenravioli. ravioli Dosen öffnen, Inhalt erhitzen, servieren. Alex weiß nicht, was er dazu sagen soll. Ähm, ja. Das ist so, das sollte doch auch jeder hinkriegen, oder? <lacht> Komm, das kriegt meine Schwester hin. <lacht> <lacht> also zumindest ohne, dass es nach Holzkohle schmeckt. Hast du es schon mal eigentlich gehabt, dass äh, Leute es hingekriegt haben, mit dem Toaster einen Rauchmelder auszulösen? Hm, mm, äh, passiert nun mal halt, äh, wenn der Hebel da beim Toaster irgendwie Kontakte ein bisschen korrodiert war und dann... Einmal ein bisschen Reinigung bedarft hatten und dann der Hebel auch nicht unten geblieben ist und sich jemand hier gedacht hatte. Äh, lass das doch einfach mal mit einem Buttermesser einfach blockieren, damit der Toast getoastet wird, ohne dass ich den Hebel darunter halten muss. Und wenn man den dann vergisst. Ja. Ähm, piep, piep, piep, piep, piep. Ja, ja, ich bin am Processing. Mhm. Ich merke schon. Geh mal zum Mediamarkt und gucken, ob ich noch ein 8080 finde oder so, damit wir den Prozessor ein bisschen schneller kriegen. Jetzt musst du einfach mal ganz kurz. Äh, ganz kurz. <lacht> ich muss einfach wieder gleich ein Triggerthema aufrufen, dann so wie Mayonnaise. Hm. Aber ich bin ja mal auf dein Chili gespannt, von dem du immer so geschwärmt hast. Äh, mein Chili? Das kannst du auch haben, wenn du auf ja. Chili stehst. Ähm, wenn du auf Chili stehst, ey, ey, ich habe ein so gutes Chili am Start. Ich habe mich jetzt mal von ihm verabschiedet, dass ich auch den Podcast nicht länger unterbreche. Der Herr hat ein Patent. Ich habe den Link schon ich hab den Link schon und den, den, den werde ich auch für euch da draußen raushauen. Der hat ein äh, Weltpatent bekommen für H264 in Coding via VNC. Das ist der Einzige, der es jetzt, jetzt gemacht hat, der Herr will es implementieren in einen Windows-Client für den Pi und so weiter. Das ist übrigens offen und auf GitHub zu haben. RFP Proto heißt das Ganze. Heißt h 264 und er hat quasi den h 264 codec extra portiert, als einziger bis jetzt, für VNC, für den Pi-KVM. Ey, der Kai geht alle Längen durch, ne? Das ist doch so nice. Was ist das für ein krankes Individuum? Ach ja, mein im funktioniert übers Internet nicht richtig. Ja gut, dann portiere ich einfach mal das komplette H264-Protokoll rüber, dass ich nicht MJPEG nutzen muss. Ja, mache ich mal on the fly und dann lasse ich es auch noch von der IANA äh, zertifizieren. So nebenbei. Äh, ja. ja. Also, also, weißt du, ich bin gerade hart begeistert und etwas schockiert. ne, Wenn so jemand sowas einfach so aus dem Arsch zieht, ne? Also, ähm, ich habe mal gehört, mit Moritz musst du nur um den Zehner wetten, dass es nicht in PowerShell geht, dann macht er es dir in PowerShell. Und morgen um 11 Morgen um 11 ist fertig. Ja, ich habe gesagt, er macht es in PowerShell, nicht er macht es dir fertig <lacht> bis morgen. Ja, so ungefähr. Ja. Tut mir leid, wenn ich heute ein kleines bisschen ablesen bin. Dafür könnt ihr sicher sein, dass ihr da tolle Videos rausbekommt. Informativ in Überlänge und natürlich mal wieder mit viel zu viel Information noch viel zu wenig Zeit. Aber nicht vergessen, ihr könnt ja Videos auf der Hälfte der Geschwindigkeit abspielen und ich hoffe, das machen die meisten Leute auch. Also, ich gucke sie ja eigentlich meistens, je nachdem, in welcher Stimmung Alex ist, äh, wenn er langsam ist, auf zweifacher Geschwindigkeit, wenn er moderat schnell ist, dann auf 1,75. Ja, das machst du, aber die meisten Leute stellen mich auf 0,75. Ja, also das ist halt so. Ja. Ich finde, dann klingst du einfach nur so, als hättest du gesagt. Ja, vollkommen. Finde ich auch. Deswegen Ich, ich finde mich so viel angenehmer. Aber gut, Geschmäcker sind verschieden und nicht jeder kann gleich schnell denken. Ne? Ich kann, ich, nee, ich kann zum Beispiel zwar relativ schnell denken, aber dafür nicht relativ gut zwischen Tasks hin und her schalten. Das geht halt gar nicht irgendwie wenn ich es nicht geübt habe, diese eine Abfolge von Tasks. Als beruflicher musste ich ja zwischen mehreren Quellen beobachten und Leuten interagieren gleichzeitig. Aber das war ja auch geübt. Jetzt, wenn ich solche Unterhaltungen habe und denke nebenbei und lese E-Mails und schreibe mit so einem Kerl auf Discord, dann geht mir schon mal der Multitask-Thread aus, ne? Ja, ich meine, das Multitasking, das halt, wo du es nicht merkst, dass es äh, gerade aussetzt, das wird vielleicht noch ganz gut funktionieren, aber... So real-time-priority-Dinger, so wie äh, sprechen und mhm. denken und was man gesagt hat und so weiter. Na, da merkt man halt mein Alter. Das konnte ich, wie ich 16 ja. oder 15 war. Aber jetzt mit 30 ist das futsch. Mhm. Gut. Ist jetzt nicht Da merken wir auch so, dass, äh, wie bei Prozessoren, die werden irgendwann, wenn sie zu stark übertaktet werden, sterben. Ja, das ist Grading. Ich glaube, ich kam schon mit dem 200 äh, Prozess schon hier. Das, das liebe Grund ist diese prototypen basteln Das ist doch dann auf jeden Fall super, wenn das <lacht> dann jetzt halbwegs läuft mit deinem Prototyp. Ich habe nicht gemeint. Mein, mein Körper weiß schon, dass der ein Prototyp gebastelt ist und so weiter. Und wenn, den, den Stretch hast du nicht gekriegt. Äh, nö, nö, nö, ich war nur gerade davon abgelenkt, dass ich schon wieder eine Fehlermeldung kriege, weil mein Speicher angeblich schon wieder voll ah, ist. Seht ihr in Lukas-Speicher im Hören und auf dem System? Dem geht's genauso. Dem, das ist bei allen so wissen halt. Ähm, Nein, ich habe mich nur nicht auf deinen Joke gerade konzentriert, sondern will gerade eher eben noch schnell ein paar andere Daten, die ich nicht brauche, runterlöschen, damit der Podcast nicht gleich doch weg ist. Ja, das wäre natürlich schlecht, das wäre schade. Wir wollten aber sowieso so langsam mal zum Ende kommen, denn wir reißen ja gerade schon wieder die Dreiviertelstunde, was ja die beste Längenmarke für einen Podcast ist, oder? Doch, die ist doch immer gut, die Länge von unserem Podcast. Ja, sage ich ja. Wir sind jetzt wieder genauso im sweet -Bot. Also, ich meine, ganz viele Leute sagen mir immer, das ist zu kurz, aber. Echt? Die sagen das ist zu kurz? Ja, das ist aber gut. Ist, äh, äh, <lacht> wir erzeugen eine höhere Nachfrage, als wir liefern, ne? Ja. Das ist doch immer dann mehr Nachfrage, das da kannst gut. du mehr Preis für nehmen. Mhm. Weil wenn wir nämlich das Ganze zu kurz machen, dann oder oder indem wir ein Vakuum erzeugen, dann kommen die Leute mehr und lieber zurück. Das ist doch ganz klar, die die suchten nach, nach unseren nutzlosen Gesprächen. Das ist, das ist ja. schön, weil wenn wir nämlich zu viel liefern, dann steigen sie irgendwann aus. Aber so ist es was Besonderes, was nicht immer da ist und was nicht immer in voller Länge kommt. Ja, dann würde ich ja. mal sagen, Alex. Wo finden die Leute ja, denn, auf. was, wo die uns denn mehr einschicken können für den Podcast? Ja, natürlich im Livestream-Formular, -for -for den finden sie auf thegeekweeks.de. Der Link dazu ist thegeekweeks.de slash tgf-livestreams. Da findet ihr ein Livestream-Themenformular und da könnt ihr für die Podcasts und für die Videos. Livestreams, Vorschläge liefern und wenn ihr euch diesen Podcast noch mal reinziehen wollt, könnt ihr das auf thegeekfreaks.de slash weekly podcast machen, auf unserer Homepage natürlich oder auf Spotify. Und wem dem, dass das noch nicht genug ist, der kann gerne streams klicken und kann sich unsere Livestreams als Videoformat nochmal Uhu, Das ist doch ein ungewohnter Service, den wir bieten. Ja, vor allem auch Instagram. Auf unserer Homepage habt ihr mittlerweile ein Instagram-Plugin und Twitter-Plugin. Ihr könnt also immer auf dem Laufenden bleiben, was auf den anderen Social-Media-Plattformen so los ist. Und natürlich nicht vergessen, warum.degeekfreaks.de, wenn es Fragen gibt oder im Discord. Oder an thegeekfreaks.de zwischen FAQ durchlesen. Das gibt auch ganz viel. Mm, das klingt auch wow. gut, oder? Da habe ich gehört, sollten ich irgendwie bald auch nochmal neue FAQ-Einträge kommen. Wie zum Beispiel, weswegen hat Alex Monitore und wie viel Strom verbraucht Alex und so. Das ist die einzige Frage, die die Leute interessiert. Ne? <lacht> irgendwie ich ich, ich drehe ab. Vor allen Dingen, irgendwie haben die ja nie mein Setup, glaube ich, dann gesehen, weil ich glaube fast, äh, ja, wir, sind wir äquivalent mit Monitoren? Ich habe gerade 8. Ja, wahrscheinlich. Also, ich habe hier, warte mal, lass mal 10, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mobile Geräte zählen nicht, nur 12. Monitore. Nee, Mo nur Monitore. Ich, ich zähle 12. Ja, guck mal, es sind ja doch sogar noch fast ein bisschen mehr hier dann. Mobile-Geräte sind es noch mal acht obendrauf. Ja, guck mal. Aber das ist wichtig, weil ich habe ja verschiedene Tests. Ich habe jetzt, ich hab ja drei Szenarien, wo ich drehe. Und in den Szenarien, wo ich drehe, habe ich natürlich auch einen Monitor. Und hat dahinter oder davor nochmal einen Recorder, der hat auch einen Bildschirm und der wird auch genutzt als Bildschirm. Das heißt, der Recorder, den muss ich als Bildschirm zählen, weil ich ihn auch so nutze. Und das steigert natürlich exponentiell die Anzahl, die Anzahl der Bildschirme, die man hat. Nee, in der Tat. Ich glaube, was die Leute am meisten interessiert ist, wie viele Monitore direkt am PC dran sind, aber ja, jedem das seine, was er gerade braucht. Aber richtig. mit mhm. dieser herben Enttäuschung, dass Alex zwölf Monitore braucht, um zu überleben. <lacht> Damit werden wir uns jetzt auch aus diesem Podcast verabschieden und wünschen euch noch einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem in welcher Zeitzone ihr euch gerade befindet. Und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.